Heimatland, es wird immer spannender und eigentlich wollte ich mich heute nicht melden, aber jetzt fängt der Vogue Wahnsinn auch noch so doll an, dass die Bildzeitung darüber mehrmals berichtet und ich werde euch das verlinken, ich zeige euch nur ganz kurz worum es geht. Also ja, was hat das letzten Endes alles mit äh, dem Buch zu tun? Warum ist das schon wieder ein Nachtrag wert? Ganz einfach, das sind diese Typen, die sonst wirklich zu nichts zu gebrauchen sind, und die sich deswegen wichtiger machen, als sie wirklich sind. Damit sie irgend von irgendjemandem angesehen werden. Verlust an Ansehen. Ihr könnt ja äh, selber nachgucken. Ich habe ja hier immer, wenn ihr das Wort Nachtrag bei der Kanalsuche bei mir eingibt, dann werdet ihr was finden darüber. Äh, auch darüber, dass das wirklich die Leute sind, die sonst keiner angucken würde. Aber ihr könnt auch das Buch kaufen. Das ist jetzt Eigenwerbung, weiß ich. So oder so, es reicht langsam. Mein Gott. Na, ja, wie komme ich drauf? Ganz einfach. Bei der Startseite habe ich von Akademie Radi wieder vielen Dank für den Tipp, äh, habe ich diesen Link gesehen. Mathe ist jetzt rassistisch, weil sie von Weißen stammt und dann dazu der Link. Ich werde euch alles verlinken. Äh, und natürlich meine Eigenwerbung auch, aber jetzt mal zu den Links. Die Bildzeitung berichtet, Mathe soll jetzt rassistisch sein. Warum? Naja, weil das alles so schlimm ist und äh, einen der Methodenlehrer sollen es Matheunterricht vermeiden, die Schüler bei Rechenaufgaben nach der richtigen Lösung zu fragen und so weiter und so fort. Es wird immer bescheuerter, also Junge, Junge. Dann der Artikel, worauf hier verlinkt wird, worauf in dem in diesem na, in diesem Artikel unten verlinkt wird, hier unten, na komm, hier diese drei Artikel. Weil das aber verschwindet, werde ich euch die Links dazu äh, auch mit anfügen, damit das nicht verloren geht. Sonst sucht ihr euch dumm und dämlich. Das muss auch nicht sein. Also, wo waren in Deutschland? Wie wache Aktivisten bestimmen wollen, was wir noch sagen und tun dürfen. Bild regt sich auf. Es reicht auch wirklich. Also ich habe das <lacht> auch wirklich langsam gesagt. Man, ja, manchmal lache ich drüber. Ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht lachende Verzweiflung über so viel äh, Blödheit. Blöd heißt ja abgestumpft. Ne? Also Menschen, die sonst wirklich keiner mehr angucken würde, die machen sich wichtig. Junge, Junge, Junge. Oder... Das Auswärtige Amt, der gute Herr Maas, ach der Schöne, weil Mitarbeiter zu blass und männlich sind. Ja stimmt, Männer will auch keiner keine heutzutage mehr. Und damit die Männer noch männlich aussehen, setzen sich dann schnell noch Bärte an und brüllen auf und ne, machen sich richtig gefährliche Haarschnitte, macht der nicht, er ist ja Manns genug. Ja, ja, ja, gut, also deswegen soll das Auswärtige Amt auch noch wog werden. Heieiei. Hei. So, und dann haben wir noch sowas, selbst Obamas Töchter haben genug vom Tugendterror. Leute, ey, wirklich, also ich kann nur sagen, macht was, aber macht es gut, wirklich. Damit der Wahnsinn wirklich mal später nur noch zum Lachen ist. Damit wir später mal sagen können, boah, das war knapp. Hier haben fast nur noch die Verrückten übernommen, das darf nicht mehr sein. Junge, Junge, Junge. Also, einen schönen Nachmittag und Abend und macht was. Aber macht's gut, ne? Bis denn. Tschüss.